Wo man drauf was geraucht, ach, ich kann noch fliegen. Ja, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Spannend, da gab es aber Blumen. Da muss ich noch mal rauf. Ach, da ist die Sonnenblume noch besser. Ah, okay, hier ist. Okay, das ist gemein. Man kann die Sonnenblume sehen, aber dann ist sie so ein unerreichbaren Spot. Aber ich glaube, ich bin schon richtig hier. war was, ich, ich habe es genau gesehen. Zumindest ein Maria-Käfer war da. Und äh, ja, wenn ich dann auch mal vom Wurm gehauen werde, dann sterbe ich. Deswegen... Ich sagen, die ist nicht nur aus Langeweile hier, aber irgendwie ja schon. das ein leben oh ganz viele blümchen oh, ja komm man nein ich bin so weit unten da müsste ich rechts in die wand rein um noch mehr zu sehen den auslösen das klappt ja super ich find's ja geil das biene maya klatschmund wie sehen wir noch eine kategorie hat auf twitch Freunde gefunden. Müsste dann das gewesen sein, in dem Fall. Stimmt, ich erinnere mich, ich kann Freunde finden überall, aber ich weiß nicht mehr, äh, ob ich alle Charakter finde so. Also ich wahrscheinlich eh nicht, aber hey, vielleicht. Ich weiß noch, ich habe William gefunden. Aber ich weiß nicht wieso. Oder wo. Da müsste ich nach rechts hoch, sobald ich fliegen kann. Ich schmeiß mich einfach immer überall runter. Okay. In der Hoffnung, dass da noch was ist, aber irgendwie. Das ist das Ziel. Ich will nicht ins Ziel. Da gibt es noch Geheimnisse. Unglaublich gut kann ich jedem empfehlen, das mal zu spielen. Es okay, war ein Teil meiner Kindheit. Okay, ich, ich sehe das natürlich anders, aber trotzdem cooles Spiel. Wow, okay. Das war... Ähm... Naja. Kann man machen, muss man aber nicht. Gehen wir ins Ziel. Ah. Ja, weil ich unbedingt mehr Leben brauche. Aha. Dass das noch gereicht hat, das ist ja. Okay, ich dachte jetzt schon, man wird äh, bestraft, wenn man greedy ist und auf die Fl Blumen geht statt auf die auf den leeren Tunnel, wo dann irgendein Direktleben drin wäre oder so, aber nee. Gar nicht. Kinderspiel kennt keine Moral. Jetzt kennt man Moral. Okay, die haben einen einmütigen Soundtrack geschrieben, das war's. Ah, okay. Okay. Äh, ich wollte eigentlich B drücken. Ich wollte mal meine Freunde anschauen gehen. Ich habe wieder A gedrückt, ne? Ich will meine Freunde anschauen gehen. Die machen einfach gar nichts. Wow, okay. Okay, ich hab, ich hab die Musik gehört. Es ist okay. Gib mir einen Moment. Jetzt unten, was für ein Lied das läuft. Weil äh, dasselbe eine Lied für alle Level ist, war dann. war mir dann doch ein bisschen. Nee, warte mal, ich muss da hoch. Das heißt, ich muss runter. Let's go. Äh, wenn mir diese Musik gar nicht mehr passt, dann mache ich da NCS rein. Aber ich wollte es jetzt mal ausprobieren. Ich vermute mal, du kannst diesen ganzen Part ohne zu springen machen. Aber einfach aus dem Grund raus, weil äh, bis jetzt noch keine Blume da waren. Moment. Moment. Ich hoffe jetzt mal, ich habe noch nichts verpasst. Kann es sein, dass die rote Blume Trophäe ist, wenn ich alle Blumen sammle oder wenn ich hier diese rote, die ich gerade eingesammelt habe, finde? Weil ich glaube, ich sehe sonst nur blau und violett und jetzt diese eine rote, die sich da drin versteckt, ich glaube, die ist es. Nee, ist es nicht. Okay. Vielleicht alle rote finden. Weiß es nicht. Ja, okay. Ich bin richtig. Ohne zu fliegen. Nein. Summ. Ist fast schon ein bisschen zu intensiv für dieses Spiel. Was echt gute Ambient Sound. Ja, da war der Geheimhaut. Mega geheim. Also ich bin ja einfach schon ein Genie, den zu finden. Vielleicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Das Spiel ist... Das Spiel denkt von mir zu viel, teilweise wahrscheinlich. So. Ja, du bist eh dumm, also mach mal so. Und, äh, ah, du kannst nicht mal Richtungen folgen. Ja gut, dann helfen wir dir halt anders. dieses diesen Boden. Nicht mal so hoch springen. Okay, ich gehe hier außen rum. Hat mir sowieso besser gefallen hier. Diese Insekten sehen alle so willenlos aus. Außer die. Die hat hier Gras geraucht. raucht die ganze Wiese weg, die alte Moment, ich fülle kurz auf. Okay, theoretisch müsste ich schon... Äh, ...müsste ich hier schon mal gewesen sein. Aber um ehrlich zu sein, kann ich mich ja null an was hier passiert erinnern. Oh nein, ich bin in eine Falle gefallen. Was kann ich nur tun? Ja, mal schauen, was ich tun kann. Actually. Ich hoffe mal, ich komme da wieder raus. Weil oben war noch was. Ich habe keine Lust das ganze Spiel nochmal zu spielen. Also das ganze Level. Weil das Level einfach confusing ist, hell ist. Oh, ich wusste es, du kleiner Wichser. Fuck you! Maulwurfskäfer, nicht mal Maulwurf. Wenn ja, was richtiges bist du, bist ein Käfer, der kopiert. Au. weil er gerade richtig hart. Da wieder hoch. Es war mir sehr wichtig, alle Blumen mitzunehmen. Ich hoffe sehr, dass ich da noch mal hochkomme. Ich habe X gedrückt. Also A. Für mich X. Interessant. Jetzt bin ich mad. Jetzt bin ich richtig mad, langsam für dieses Spiel schon. Okay, das Klebeblatt wenn immer das Letzte zu finden. Von daher, ich dürfte eigentlich nichts verpasst haben. Außer ich habe Blumen verpasst. Wenn es denn wirklich... Ah, ich bin gestorben. Nein, ich muss alles noch... Aber wo habe ich gespeichert? Das ist noch viel weiter hinten, ne? Ja, gut. Wir gehen jetzt oben durch. Mal schauen, was da passiert. Ich habe nur noch ein Leben, weil das Fliegen-Level mich so abgefuckt hat. Aber jetzt sieht ganz stabil aus. Ach, ich kann nicht fliegen, scheiße. Und du kannst die so Riesensprünge machen. Okay. Zack. Und rein. Okay, die Sonnenblume habe ich. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß bis jetzt nicht, was die rote Blume ist. Ich habe auch im Guide nichts gefunden. Ich habe keinen Guide. Ich habe eine Review gefunden von 2007. Dann habe ich eine DS-Version von 2007 gefunden. Ich vermute mal, die hängt zusammen. Äh, die das Spiel für kleinere Kinder sicher empfiehlt, wenn es biene Meyer-Fans sind. Äh, ältere Fans der, ähm, von Plattformen sollten sich lieber auf Mario- oder Sonic-Spiele konzentrieren war der Tipp von einem Spielemagazin. Was ich voll legit finde eigentlich bei so einem Spiel. Na, Arschloch. Bin ich jetzt nicht trotzdem... Bin doch jetzt im selben Untergrund, oder? Oder nicht? Glaube schon. Ich glaube schon, dass ich im selben Ort bin jetzt. Ja, ja, ich bin am selben Ort. Okay. nur andersherum reingekommen. Okay, dann ist dann ist vorhin nicht schlimm gewesen tatsächlich. Ich habe mich mega mit dieser Playlist angefreundet übrigens. Die muss ich mir merken. Die hat echt gute Sounds drauf. Fuck off! Ich baue noch hier Blume. Ja, äh, wenn die mir jetzt kommt, dann muss er warten, weil ich will eigentlich das Level fertig spielen. <lacht> so dumm, wie es klingt, aber der Nasenlock muss warten. Nein, ich verkack diesen Sprung die ganze Zeit. What the hell? Okay, nochmal... eben hat es oben noch Blumen bin noch nicht ganz oben ja jetzt. macht es nicht normal also diese blumen 8 äh, ah, nee, warte warte in das spiel die machen nicht zehn minuten backtracking trotzdem ein bisschen durch teilweise deswegen geht es so schnell weil ich kann äh, durchskippen also nicht wundern wenn es manchmal äh, sehr komisch aussieht so wie jetzt normalerweise kennt man es aber es gibt ja auch leute die das nicht kennen das ist dem ich glaub, links war eine plattform kaputt in okay. der runter ah, außenrum Da. Agelo. Jeder sagt mir, jetzt, ich so nach rechts gehen. Moment. Ja, von rechts komme ich. Nee, nee, nee, nee. Die wollen irgendwas anderes von mir, aber ich gehe jetzt hier hinten durch. Egal. Hast nochmal eine Sonnenblume? Ich glaube nicht, dass die mehr als eine Sonnenblume pro Level wollen. Kann das sein, dass die Alternativen anbieten, wenn ich verkacke an einem Ort? Ich glaube, das ist die Lösung. Die bieten Alternativ an. Das machen sie ja besser, als viele Spiele he heute... Ah. Da ist der Willi. Ich glaube, das war Willi, ne? Der einzige, den ich noch kenne. Ne? Das war das doch der richtige Weg. Scheiße. Ah, okay, dann habe ich mich vom Hauptweg in die Abkürzung, also in den Umweg drücken lassen und habe ein Secret gefunden mit Willy. Okay, das ist okay. Das finde ich akzeptabel. Kann ich diesem Pfeilen wieder folgen? Die ja nicht wollen, dass ich bei den Ameisen unten bin. Ich glaube, das sind hier unten die Ameisennester. kann ich Es gibt schon einen Grund, wieso ich hier backtracken kann mit dieser Plattform. Ich glaube, das ist der richtige Weg und ich bin vorhin von oben nach unten gekommen. Ah ja, guck mal an. Jetzt mal gucken, ob ich die rote Blume krieg. Weil dann habe ich echt keine Ahnung, was die rote Blume ist. Es ist vielleicht wirklich einfach, dass ich. ich habe nichts gekriegt in diesem Level. Weder die roten Blume noch die Sonnenblume noch das Kleeblatt. Nein! Ich habe alle Secrets verpasst. Ich glaube die rote Blume ist, dass ich alle roten Blumen einsammeln muss. Okay, ich speichere jetzt hier mal Save Game um 8 Uhr. Ich hoffe, Dimi kommt gleich.